Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir den ja, Terra-Tempel abgeschlossen und dann haben wir noch ein paar äh, Bilder abgegeben bei dem Meister mit Nintendo oder Mr. Mit Nintendo. und ja, ich habe nachgeschaut. Ich hab noch nochmal die Zeit vorgespult, damit er die Figuren fertig hat. Ähm, in Draconia fehlen uns noch ein paar Vis Figuren, noch so 7-8 Stück. Die werde ich mir aber noch bei, bei Zeit natürlich besorgen. Ähm, aber die gegner die haben wir vollkommen abgeschlossen das ist das tolle und heute sollen wir ähm, zur ferninsel man kriegt wenn man mit einem irgendeinem fisch äh, spricht und dem futter gibt äh, sagt er einem dass man irgendwas finden kann oh, und die koordinaten führen uns zur ferninsel und zur ferninsel müssen wir wie auch bei der mutter kind insel auch damit wir ähm, ein item bekommen für den Terra-Tempel war es ja Feuer- und Eispfeile an sich. Und ähm, für den C4-Tempel ist es notwendig, dass wir hier zur Firninsel gehen. Denn hier gibt es nämlich das nächste kleine Item. So. So. Hm. Das ist so die... Oh, yeah, das ist das Niemandsland. Nee, ich muss zur C4-Insel. Äh, zur C4-Insel. Zum... Um... In die Richtung, oder? Ja. <lacht> Falsche Insel. Ja, ich muss hier zu der Insel, nicht zum Niemandsland. Wobei es auch ganz schön ist da. Das muss man sagen, das ist echt schön da. <lacht> Aber wir haben schon die erste Herzreihe, weil das ist echt nice. Aber wir kriegen nur noch ein Herz durch den Tempel und die restlichen neun Herzen sind durch. Ja. Durch, wie heißt das? Durch Herzteile zu bekommen. Wir sehen, wir müssen hier auch die Feuer- und Eispfeile haben. Aber das ist ja auch vollkommen okay, weil man hier eh erst bei der Tempel eh erst danach kommt und schon für den anderen, welche brauchte. So. Total daneben, aber ist alles weggegangen. Total toll. Oh! Oh man hat ja auch noch fünf Minuten, hä? Hilfe! Oh hier ist, hier ist eine Truhe. Ähm. Komm schon. Nein, ich, ich möchte nicht mit dir reden. Ah. Roter Leuenkönig, nehme es nicht persönlich, aber ich muss jetzt... Ich muss mir hier das Item schnappen. Das musst du verstehen. Das ist wichtig. Tada. Eine Schatzkarte. Das oh, ist sogar recht wichtig. Weil ich sie sowieso irgendwann sammeln werde. Boah. Eine sehr rutschige Steuerung, wir hätte es gedacht beim Eis. Ähm, so schnappe ich mir mal hier das Ding. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Zeit wenig ist. Aber beim letzten Mal hat es ja auch recht gut geklappt. Da habe ich glaube ich nur eine Minute oder so gebraucht. Von den fünf Minuten. Ach du Scheiße. Hilfe. Ah, Mann. Komm schon. Oh, das Eis sieht aber echt schön aus. Hm, schnell rüber. Komm link. Ah. So, und hier müsste es dann irgendwo reingehen. Ja, hier ist ein Loch. Hier auf der Ferninsel. Ach, rein mit uns. Hilfe. So, anderthalb Minuten sind schon weg. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit hier. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich weiß nur, dass ich mich beeile. Und dass ich Angst habe, dass mich hier... dass hier mir die Feinde zu verhängnis werden. Ist hier was? Wichtiges? Feen. Okay. Ähm, ich glaube, hier ist es recht wichtig, wenn man... ein paar Bummer wenn man den Bumerang einsetzt. Komm weg mit dir. So, und ich glaube, ja, okay, das ist eine kleine Rutsche. Ich weiß nicht, ob man hier rausfallen kann. Ich will es natürlich nicht ausprobieren. So, und wir... Äh, nein! Oh. So, mach auf. Hier müsste nämlich das nächste Item sein. Das nächste Item, was es gibt. Sind die Eisenstiefel? Äh, sie sind so schwer, dass jeder Schritt zur Qual wird, aber damit trotz so selbst des stärksten Orkanböhe. Uh, cool. Ähm. Ah, die Zeit hat auch aufgehört. So, und ich glaube, wir müssen sie hier direkt benutzen. Das mit Orkanböe war nicht umsonst. Oh, da ist ein Loch. Hat das einen Grund? Äh sind Feinde. Okay. Ähm, ja, komm, ich lasse vielleicht die Dinger doch mal an. Machen wir es erstmal uns einfach. Kümmern wir uns nach ein um einen Gegner nach dem anderen. Oh, das ist... Leute, warte, das muss ich mal ganz kurz nachgucken. In meiner Liste. Ich glaube nämlich, das ist tatsächlich ein Gegner der als äh, zu den Zwischen- und Endgegnern gehört, der aber eigentlich erst im Finalen, äh, im Finale, glaube ich, äh, verfügbar ist. Interessant. Weil wenn ich das richtig sehe, ist das eine rote Nimbus-Garde. Und die gibt es erst ganz am Ende des Spiels. Okay, ich weiß nicht, ob es die auch in der Gamecube-Version gibt, aber Leute, wenn es die gibt, dann macht am besten hier das Foto, dann habt ihr es schon mal. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber es müsste das sein. So, die Moblins habe ich ja schon. Und natürlich macht immer erst ein Gegner. Denn das ist ein bisschen angenehmer. So. Ähm. Warte. Äh, Fotobox. Vielleicht kann ich auch schon hier ein Foto machen. Nee, er muss schon in Aktion sein. Das Eis zählt also nicht. Egal, das sollte dennoch kein Problem sein. Ey. Ja, das ist, das ist echt eine Muskade. Das ist der Feind. Ach so, warte, ja. Nimm das. Das ist nämlich ein Feind, der ist ganz, ganz spät auftritt. Wie gesagt, im Finale wahrscheinlich. Zumindest ist der Ort mir noch nicht bekannt, an dem er angeblich auftreten soll. Ich gehe mal davon aus, dass das der finale Ort ist. So. Ähm. Ah, da ist die Truhe Ich habe eigentlich erwartet, dass das beim Hauptdingen auftritt, aber nee Orange Rubin, 100 Rubine Okay, ja, da war die ähm, Der Wiki-Eintrag, den ich gerade gesehen habe, nicht komplett vollständig Weil es anscheinend diesen kleinen Ort gibt, wo es den Gegner natürlich auch gibt ich glaub, wir werden beschossen, beeilen wir uns mal lieber. Interessant, hier, hier gibt es gar keine Luftanzeige wegen dem Wasser. Aber auf, der, auf, auf dem hohen Meer schon. Liegt das vielleicht daran, weil das Wasser hier salzig ist, äh, außerhalb äh, der Insel, beziehungsweise innerhalb der Insel äh, Süßwasser ist. Ich meine ja, so Eis hat ja eigentlich riesige Kapazitäten an Süßwasser, solche Eisberge. So, die Truhe ist wieder vereist. Aber sie ist wohl natürlich schon gelehrt. Ähm, wo ist jetzt der große Leugenkönig? Aber cool. Dann habe ich jetzt schon mal eine weitere Figur für die Nintendo-Galerie. Und gerade bei solchen Gegnern, die halt total selten auftreten, ist das eigentlich recht schön. Wenn man die dann schon früh hat. Ähm. Ja, jetzt müssen wir eigentlich zum... zur C4-Insel. Ähm, ja. Kanon des Sturms natürlich. Äh, ja, bei Portemonnaie ist es eigentlich ganz okay. Hm. Da. So, oh. Da ist sogar gerade was mit dem Los, mit dem Postboten. Werde ich noch ganz kurz nutzen? Brauche ich eigentlich noch Futter? Hallo, Futtertasche? Ja, ich kann gleich noch mal ein bisschen Futter kaufen. Wie viele brauche ich noch? Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zwölf Dinger, das heißt, ich kaufe einfach noch mal drei Portionen. Da war hier drin. Guten Abend, ich habe Post für Sie. Als yes, erster Brief ging per Nachname. Das war 10 Rubinen, ist das recht? Ja, okay. Tag, hab die Ehre, Chef. Vielen Dank für alles im Postbotenhaus. Seit damals gebe ich ständig mein Bestes, aber 200 Briefe ist das Äußerste für mich. An jetzt komme ich einfach nicht ran, Chef. Natürlich, erneut äh, habe ich von deinem Abenteuer gehört. Mann, war ich beeindruckt. So beeindruckt, dass ich gleich diesen Brief schreiben musste. Ich muss echt sagen, du bist ein Wahnsinnstyp. Was du da machst. Da kann man echt nur alle Hüte dieser Welt von dir ziehen. Ich würde ja gerne bei dir, äh, gerne etwas tun, um dir beizustehen, aber ich fürchte, aus diesem Brief zu schreiben, bleibt nicht viel. Darum packe ich zumindest ein paar durchhalte hier rein. Ich hoffe, die Sporn dich in harten Zeiten ein bisschen an. Hau rein, Chef. Gib nie klein bei. Chef, du bist der größte Chef. Außerdem habe ich nur etwas von meinem Lohn beigelegt. Viel ist es nicht, aber gib es bitte ohne Reue aus. Bitte sei nachsichtig, dass ich diesen Brief per Nachname geschickt habe, aber ich bin mir sicher, du kannst es dir leisten. Hochrat Hochratungsvoll dein Beid. 20 Rubine. Hättest du mich einfach auf 10 Rubine schicken können und damit auch die Nachname direkt mitbezahlen können? Naja, der Beide ist kein so schlauer Typ anscheinend. Äh, Terry. So, hier, das muss ich wahrscheinlich auch mit dem Licht irgendwie kaputt machen, weil das genauso eine Truhe ist, die so, so leuchtet wie in dem, dem äh, Terra-Tempel. Glaube ich zumindest. Es läge zumindest nahe, aber ich wüsste jetzt nicht, wo es hier in der Nähe Licht gibt. Okay, von der anderen Seite mal probieren. Keine Ahnung, bei Terry ist das immer komisch. Da kommt man irgendwie nicht immer rauf. Okay, ich dachte gerade schon. Warum hast du zweimal Pfeile im Angebot, wenn du die eh unendlich hast? Ach, das sind verschiedene Größen. So. Alter, thank you. Q, du, du, du, Alter. Da freut er sich richtig, dass ich ihm mein ganzes Geld gebe. Q. Hm, hm, hm, hm. Bye. So, Terry, tschüss. Vielen Dank. Oh ja. Yeah. Ähm ja, jetzt müssen wir... Ist das die richtige Richtung? Na, noch nicht ganz da ist. Müsste die Terra Tem der Terra-Tempel sein. Die Terra-Insel. Oh, da habe ich noch gar nicht mal aufgedeckt. darum kann ich direkt schon mal mein Futter ausrüsten? Ähm, Futter... Oh, warte. Das kann ich noch nehmen. So. Hm. Haben wir ja einiges zu tun auf jeden Fall ich bin eigentlich recht froh, wir sind recht gut unterwegs. Jetzt in den letzten zwei Parts. Das freut mich sogar recht gut. Und wir haben auch recht viel von der Mini nintendo galerie Das ist auch super. So, und da ist der Fisch und da sehe ich auch schon, ja, starke Orkanböden. Wofür ich natürlich dann auch den, ähm, wie heißt es die Eisenschiebe brauche. Während ich halt bei der Terra. Bei, ja, doch bei der Terrainsel ähm, Die ganzen. Äh, Lieder brauchte mit Meduli. Weil nur mit Meduli wird das freigeschaltet. So. Hast schon eingezeichnet. Gibt es in der Höhle, deren Eingang wegen diesem heftigen, starken Wind unzugänglich ist? Da würdest du schon ganz gerne mal einen Blick reinwerfen, was. Ich kann es dir nicht verdenken. Da bin ich ja kein Unfähig. Will ich dir mal was ganz Fantastisches verraten. Fahr fünf Regionen nach Süden und eine Region nach Osten und du kommst zur Föhreninsel. Da findest du ein Artefakt, das dich schwer macht wie ein Berg. Und ein Berg Trotz natürlich jedem Okanwind, wenn du verstehst, was ich meine. Das wär's. Ja, und da waren wir ja am Anfang des Parts. Und da kriegen wir dann die Eisenstiefel. Aber das habe ich schon gemacht, weil wir waren sowieso schon in der Nähe der Föhreninsel. Und außerdem wäre es unnötige, verschwendete Zeit gewesen. So, ähm, rüsten wir mal unsere Eisenstiefel aus. Bum, bum, Alter. Oh, wir können sogar rollen. Alter, komm schon. Anpressen. Kann ich nicht eine Bombe einfach hier legen? Ähm, Hallo? Ich habe das doch hier. Okay, dann lasse ich das einfach mal so bei mir. Was muss ich hier machen? <lacht> hä? Ich bin gerade irgendwie... Hä? Hm. Schwert geht auch nicht. Vielleicht den Hammer? Oh. <lacht> Wie die Palmen sich komplett geändert haben. Naja, passt ja auch. Wow, lass das doch mal, blöder Feind. Oh, und hier lernen wir das nächste Lied: Doss und Zeichen, welche Richtung anzugeben scheinen. Hm. Ah, ah. Ähm, hm. Oh yeah, yeah. Du hast die Hymne des C Gottes erlernt. Oh, wer bist du? Hey, bist du der neue Held? Ich bin Fodo vom Volk der Kokiri. Vielleicht sehe ich ja nicht so aus, aber ich bin ein Weißer. Jawohl. Ich habe hier gebetet und gebetet, um dem Master Schwert die Stärke zu geben, alles vom Böse der Antlitz der Welt zu verbannen. Und diesmal ist es nicht rot markiert. Wow. Aber ich wurde von Ganondorf angegriffen und bin zu dem geworden, was du jetzt von dir siehst. Äh, warte. Warte, bist du der wahre Held? Ist das jetzt, ist das jetzt der wahre Held? Ist das vielleicht der Held von, ähm, ist das vielleicht der Welt, äh, die Welt von, nach, äh, nach Ocarina of Time, wenn man stirbt? Ich weiß gerade nicht mehr die Timeline, das könnte aber gut passen. Du möchtest dem Schwert, wieder zu seiner alten Stärke helfen, nicht wahr? Um dies zu bewerkstelligen, musst du jemanden finden, der das gleiche Instrument spielt wie ich und ihm das Lied von vorhin beibringen. Dann wird diese Person sofort begreifen, dass in ihr das Blut eines Weisen fließt. Der Taktstock, den du da bei dir hast, wurde früher dazu benutzt, uns weise zu dirigieren und den Göttern ein gefälliges Konzert darzubieten. Damals hätte ihn immer der König höchstpersönlich geschwungen und das Konzert dirigiert. Bitte richte den König aus, dass ich immer noch auf meinem Instrument spiele. Und zwar verborgen hinter den Wolken ruhend im Blauen des Firman Firmaments. Oh yeah. Oh yeah. ein Kiri. Ja. Ähm. Die Nachfolger der Dekus, soweit ich weiß, sind... Äh, die Nachfrage der äh, Kokiris und so weiter ich weiß Die äh, Ja an sich keine Figuren mehr Sind an sich Wir wissen ja der, der Kuki, die Kokiris Haben mit mach ähm mal Ich mach ganz kurz noch den Kanon Sturm dann kann ich weiterzählen. Äh, wir müssen nach Santopia. Ihr wisst ja ähm, Vielleicht aus Zelda Ocarina of Time die Kokiris haben ja ihren Dekubaum. Der stirbt da irgendwie, keine Ahnung. Durch Gannendorf, aber der lebt ja hier irgendwie, warum auch immer. Und, ähm, ja, dementsprechend, weil hier auf Tantopia noch der neue Dekubaum ist, oder ein Dekubaum ist, ähm, kann man davon ausgehen, dass die Crocs die Nachfahren der, ja, der Weisen, äh, der Weisen der Kokira sich sind. Wollte zumindest erklären, weil an sich gibt's hier kein Bewohner. Äh, was ist das denn? Was ist das denn? Kann man da durch? Warum kommt da Musik raus? Äh. Ja, ich bin in der Höhle, WTF. Was machst du hier? Oh, werter Freund Rocky, es ist schön, dich nach so langer Zeit wiederzutreffen. Ich spricht für dich, dass du mich so ohne weiteres hier in meinem kleinen Versteck gefunden hast. Wie, was ich hier mache? Ich, ich habe hier ein Stück geübt, dass ich nächstes Jahr bei der Serumin nicht spielen will. Wenn die anderen es schon vorher hören würden, wäre das schon, wäre doch langweilig, findest du das nicht? Boah. W -w was? Man kann es von draußen doch überdeutlich hören. Äh, so, Ich war mir sicher, das Rauschen des Wasserfalls wird es übertönen Ich werde von nun an leiser proben Ach ja, Makoros äh, Makoros habe ich glaube ich schon als Bild So Jetzt funktioniert es wieder. Blödes Menü. Keine Ahnung, was mit dem Cursor da los ist. Das so, mal ein Bild von Makoros. Und Makoros ist unser Weiser. Ah, aber das ist doch ein Taktstock. Dann bist du also ein Dirigent, Rocky. Das ist ja fantastisch. Dann wirst du mich also ein wenig dirieren. Welches Stück spielen wir denn? Ich kann es kaum erwarten. Ähm, ja, ein sehr interessantes. Das wirst du bestimmt kennen. Es ist die Hymne des c 4 Was ist das für ein seltsames Gefühl, das mich da umfängt, beinahe so, als würde ich dieses Stück kennen. Es hey, Foto wieder. Alter, der applaus wo auch immer her der applaus herkommt <lacht> okay das hat ein bisschen charme das ist echt ein super charme werter freund rocky dank dem heiligen lied das du mir überbracht hast wurde mir meine bestimmung als weiser des Tefe tempels ins bewusstsein gerufen meine Aufgabe ist es, das master das du mit dir fühlst, wieder zu seiner alten Stärke wachen zu lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Bitte gleite mich zum Zivil-Tempel, werter Freund Rocky, zu und aus dem Grund, damit mein vorfahren in Frieden ruhen kann. Ganz klar, das werden wir machen, Makoros. Ähm, ja, ich werde jetzt nochmal ganz kurz zum nintendo typen gehen. So, Und die äh, Dinger abgeben, weil, wenn ich jetzt die coole Fähigkeit habe mit dem, mit dem, wie heißt das, mit dem Eis, äh, nicht mit dem Eis, wenn ich jetzt die Nimbus-Garde habe, dann würde ich auch gerne abgeben, um sicher zu sein, dass das auch wirklich die ist. So, und außerdem kann ich mal kurz abgeben, wenn ich das nicht sogar schon getan habe. So. Sei hm. mir gegrüßt, Rocky! die Lichtbläser sind fertig hast du das schon? Makos hast du schon, okay aber den hier, den solltest du noch nicht haben die hast du schon? äh, was? warte, das möchte ich jetzt überprüfen der müsste ja an sich dann hier sein dann müsste es zwei Einträge zur Nimbusgarde geben das schaue ich mal Schattengarde, Nimbusgarde das ist eine Schattengarde. Die kennen wir, die haben wir fotografiert. Und das ist auch eine Schattengarde. Ähm Phantom Genon, der fette Geist. Ne, eigentlich müsste jetzt hier dann die Garde sein, aber... Jetzt mal ernsthaft, das... Das ist der doch. Warum nimmt ihr den nicht an? Das muss ich verstehen, oder? Hm. Äh, nein, ich will noch mal kurz mit dem reden. Er kann mir nicht erklären, dass, dass das Bild nicht zählt. Komm schon. Hm. Dabei ist das eigentlich die Nimbus-Garde, aber okay, dann eben nicht. Ja gut. Ähm so, rein mit dir. <lacht> Makoris auf, auf dem Kopf von La vom neuen König. Das ist ja niedlich. Das ist cool. Ähm ja, gehen wir mit dem Kanon des Sturms mal in die Nähe von der C4-Insel beziehungsweise nach Portemonnaie, weil das am nächsten ist. Also muss ich verstehen, dass die, dass das Bild nicht zählt. Verstehe ich nicht genau. So und im Zefi-Tempel wird uns glaube ich der letzte Feind begegnen, den man nur einmal im Spiel sehen kann. Das ist echt ein bisschen blöd, aber muss man halt aufpassen. So. Ich würde nämlich sagen, wir gehen jetzt noch in den Tempel rein und dann war es das für heute. Haben wir einiges geschafft. Im letzten Part den ersten, den, den Tempel beendet. Und heute dann auch hier schon alles bereit gemacht, um in den nächsten Tempel reinzugehen. Ist doch eigentlich ganz nice. Hm. Ich mag das wirklich. Das ist wirklich schön gemacht. Aber das ist wirklich, glaube ich, der letzte Tempel im Spiel. Im Spiel. Weil ich mich nicht verhört habe. Rocky, genau wie es mit Melo, Medoli der Fall war, verfügt bestimmt auch Makoros über irgendeine besondere Fähigkeit. Es ist seine Aufgabe, diese an den Tag zu bringen. Haltet zusammen und helft euch gegenseitig, dann werdet ihr auch die Strapazen dieses Tempels überwinden können. Da bin ich mir sicher. Klar, das werden wir machen. Keine Sorge. So. Und. Alter. <lacht> Alter, wie Makoros zu ja glauben kommt, das ist super. So, spielen wir noch das Lied hier. Dum, dum, du, dum, dum, Oh yeah. Mm -hmm. Wirklich sehr, sehr schön. Und Makoros spielt seinen Song, ey. Richtiger Musiker. Mm -hmm. Und er kann sich dasselbe wie Meduli einfach ja diese Statue mit dem Song kaputt machen. C4 Tempel, ja, und er, <lacht> er springt einfach, er läuft einfach runter. Ja, das, das Makros ist das schon cool. Und hier erwartet uns auch wieder ein Dungeon mit drei Ebenen. Dann bin ich mal gespannt, was uns hier im C4-Tempel erwartet. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, Leute. Ich sag, bis dann und euer Rocky, bis zum nächsten Part von Legend of Zelda Wind Waker HD.